Ja, schön, dass Sie alle gekommen sind. Wir schauen uns jetzt MapBender an. Jedes Jahr haben wir hier eine Vorstellung, was in MapBender so alles passiert ist im letzten Jahr und äh, dieses Jahr wollen wir uns darauf konzentrieren, was das Neues gibt im MapBender-Projekt. Jetzt erstmal die Frage in der Runde, wer hat MapBender im Einsatz? Welche Version? Da kommen wir gleich drauf. Also genau, einige, die hier im Publikum sitzen, haben MapBender im Einsatz. Wer hat MapBender 2 im Einsatz? Da melden sich auch nochmal vier, vier Leute im Publikum auch. Nicht schlecht. Und genau, also was ich jetzt hier machen möchte in dem Vortrag, ist keine Feature-Reise. Das heißt, die Leute, die Map-Bänder nicht können, äh, kennen, die werden vielleicht enttäuscht sein, aber ähm, genau, wir wollen eher gucken, was hat sich so in dem Projekt getan, wo geht es hin, was kommen für neue Versionen auf uns zu und wo wollen wir den Fokus setzen. Wer sich für die Feature interessiert, dem gebe ich gleich so ein paar ähm, Seiten mit, da kann man sich den Mapbender dann direkt live anschauen. Der Mapbender wird vor allen Dingen bei der Wear Group programmiert. Wir sind an drei Standorten, Bonn, Berlin und Freiburg mit 40 Mitarbeitern. Ähm, genau, wir nutzen moderne Technologien, agile Methoden, und sind ein inhabergeführtes Unternehmen, ähm, was schon recht alt ist. Und ähm, wir haben viel Erfahrung, vor allen Dingen im Web Mapping-Bereich. Unsere Softwareprojekte, die wir programmieren bei der Wear Group, das sind der Metadors, das ist ein Metadatenportal, dann der MapBender schon seit vielen Jahren, ähm, als WebGIS-Client und MOPS, das ist ein offline- Client, mit dem man die Daten auch mit ins Feld nehmen kann. Das ist ein recht neues Projekt, was auch an MapBender gekoppelt werden soll und an QGIS, sodass man die Daten direkt ähm, nach draußen nehmen kann. Und wir haben ein Schulungsinstitut, die FOSS Akademie, ähm, bei der wir diverse Schulungen im Open Source Bereich angeben. Huch, achso, habe ich jetzt hier. Einen <lacht> Moment, ich auf den. Das wollte ich jetzt nicht. Ups. Gut, also aber kurzer Schnelldurchlauf, was ist MapBender eigentlich? Es ist ein WebGIS Client mit Administration, Administrationswebinterface, also eigentlich sehr ähnlich zu dem Vortrag vorher zum WebGIS Client, den wir da eben gesehen haben, haben wir ein Frontend und ein Backend zur Administration. Wir können Geoportal-Anwendungen erstellen, ohne eine Zeile Code zu schreiben, das ist das Konzept, was wir schon seit Jahren verfolgen. Wir bauen ein Dienstrepository auf, wir haben eine Benutzerverwaltung und können ähm, Dienste, die wir dann äh, im MapBanner bekannt gegeben haben, in Anwendungen zuweisen, können Benutzer und Gruppen anlegen und denen dann Berechtigungen auf ganze Anwendung geben, aber auch auf einzelne Elemente in den Anwendungen. Das heißt, wir haben diese drei Komponenten und schauen wir trotzdem mal, wie der MapBender aussieht. Das ist so eine Standardanwendung, die wir mit dem MapBender ausliefern. Da gibt es Demo-Anwendungen, drei Stück, die sind direkt mit dabei und die kann man dann als Kopiervorlage nehmen und kann daraus ganz viele individuelle Anwendungen erstellen. Das war gerade eine Folie ähm, von der MapBender-Webseite. Da haben wir so eine Galerie erzeugt, wo man ganz viele Lösungen, die MapBender nutzen, sich anschauen kann und schauen kann, was dort für Komponenten zum Einsatz kommen. Hier kommen noch drei Folien von dem Projekt Rio des Oberbergischen Kreises. Die haben ganz viele MapBender-Anwendungen generiert und haben da ähm, ihre Kartendienste ähm, den Gemeinden und Bürgern zur Verfügung gestellt und nutzen da die Komponenten, die wir im MapBender bereitstellen. Liefert quasi einen Baukasten an Elementen, den ich individuell dann nutzen kann und kann mir entsprechend dann ähm, individuelle Anwendungen zusammenstellen und ähm, auch durch die Kartendienste, die ich da zur Verfügung stelle oder die Suchen, die ich generiere oder die Digitalisierfunktionen, die ich vielleicht zusammenstelle, dann individuelle Anwendungen für unterschiedliche Nutzer bereitstellen. Durch die Berechtigung habe ich dann auch die Möglichkeit, geschützte Anwendungen zur Verfügung zu stellen, die nur bestimmten Anwendern oder Gruppen zur Verfügung stehen. Kurz noch ein Blick ins Backend. Wir haben Administrations-Backend. Da muss man sich anmelden, hat dann zusätzliche Funktionalität zur Verfügung stehen. Wir sehen das hier ganz unten. Man kann sich dann ähm, an, anmel Anwendungen anmelden, kann die bearbeiten, kann die mit Diensten und Elementen füllen und äh, kann auch ganz leicht neue Anwendungen generieren. So, jetzt schauen wir aber auf die aktuellen Entwicklungen, was hat sich so im Projekt getan. Wir haben ähm, ein Project Steering Committee und ein, -Entwickler ein Entwicklerteam, das ähm, mehr und mehr wächst. Ähm, bis äh, vor ein paar Monaten hat der Axel Schäfer das Projekt als Chair geleitet und jetzt hat der Olaf Knopp diese Rolle übernommen, weil der Axel Schäfer das... Unternehmen verlassen hat und wir haben ganz neu den Marcel Norman einen neuen Kollegen, jetzt hier auch im Project Steering-Komitee und haben ihn dort aufgenommen. Wir haben regelmäßige Treffen, vor allen Dingen in Bonn bei der Wear Group, bei denen wir uns abstimmen, um die neuen Entwicklungen anzugehen und wir haben auch im letzten Jahr eine Verstärkung im Entwicklerteam bekommen, zwei Kollegen in Berlin, den Felix und den Paolo und den Jonathan bei uns in Bonn. Dann hatten wir den letzten Release im November 2018 und steuern jetzt auf die nächste Version zu. Die nächste Version, das ist die 308er, die steht kurz bevor, da haben wir den März, Ende März 2019 geplant als nächsten Release. Da sind äh, diverse Sachen pass äh, Dinge passiert, vor allen Dingen wurde der Druck überarbeitet. Ähm, da gehen wir gleich näher drauf ein, es wurden zahlreiche Bugs gefixt. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir aus dieser Version einen Long-Term Release machen. Ähm, das heißt, wir wollen in dieser Version, also diese Version weiter maintainen bis Januar 2021 und wollen aber in dieser Version nur noch Backfixes ähm, durchführen, keine neuen Feature ähm, dort implementieren. Und ähm, genau, weil diese Version, die 3.08er Version, die nutzt weiterhin OpenLayers 2. Ähm, was ich noch nicht gesagt habe, der map Bender ist ein ähm, Board of php JavaScript, Open Lairs auf und nutzt das Symfony-Framework und äh, wir hatten schon letztes Jahr mit großem Elan den Umzug auf eine neuere Open Lairs version sind wir angegangen, wir haben es aber noch nicht umgesetzt und ähm, dadurch soll jetzt hier dieser 308er die letzte Version sein, die auf OpenLayers 2 aufbaut. Diese Version nutzt dann auch noch Symfony 2.8. Das wird ab November 2019 ähm, nicht mehr mit Security-Fixes versorgt, so dass das auch ein Auflaufmodell ist. Und wir danach, nach dieser 3.08-Version, er die 3.1-Version parallel jetzt angehen. Die ist auch für dieses Jahr geplant, die soll im dritten Quartal kommen. Ähm, da wollen wir die äh, Entwicklungen, die wir letztes Jahr schon gemacht haben, Richtung OpenLayers 4 oder vielleicht ja OpenLayers 6, was jetzt bald rauskommt, ähm, ähm, abschließen, so dass der benner dann auf eine neuere OpenLayers-Version und auch auf eine neuere Symphony-Version dann aufbaut. Genau. In der 3.1-Version sollen dann auch noch neue Features entwickelt werden. Ähm, das Konzept der Entwickler ist, dass wir für eine kurze Zeit OpenLayers 2 und OpenLayers 4 parallel noch in dieser Version vorhalten, so dass man ähm, zu Not, auch noch den alten Weg gehen kann und einen, einen leichteren Umstieg hat. Und was jetzt passieren muss, ist, dass jedes Element umgeschrieben wird und ähm, ja, quasi jetzt dann mit dem neuen OpenLairs kommuniziert. Mit dieser Version wollen wir auch das Responsive Design angehen. Wir haben eben den Kugis Web Client genommen und ähm, genau, also da haben wir gesehen, der MapBender im Vergleich ist da schon, ähm, hat noch Potenzial, also da können wir noch. <lacht> Da können wir noch ähm, ein bisschen fäscher werden, muss man sagen. Und äh, das wollen wir angehen. Und genau, responsive Design heißt ja vor allem, dass ähm, die Anwendung, die wir auf dem Desktop nutzen, dass ich die auch auf mobilen Geräten oder Tablets dann nutzen kann, ohne da mehrere Anwendungen, ähm, ja, oder mehrere Anwendungen für mobil und Desktop dann separat anlegen zu müssen. Genau, und wenn dann die 3.1er steht, dann haben wir schon ein Projekt, was dann ansteht, was auch finanziert ist. Da wollen wir wiederverwendbare Diensteinstanzen einbauen und die, die mit vielen Anwendungen zu tun haben, mit vielen Diensten zu tun haben, die werden sich jetzt freuen, weil da ist geplant, mm, dass man, wenn man jetzt einen Kartendienst äh, konfiguriert, dass man den nur einmal konfiguriert und dann diese Konfiguration, die man gemacht hat, dann in verschiedene Anwendungen übernehmen kann. Im Moment ist es so, ich konfiguriere den in der einen Anwendung, dann in der nächsten und ähm, jede Konfiguration ist unabhängig. Genau, und das soll ähm, eingebaut werden, aber auch so, dass man ähm, das Ganze aber auch wieder entkoppeln kann, dass ich sagen kann, okay, ich habe zwar diese Dienstinstanz, aber in einer anderen Anwendung möchte ich vielleicht den Dienst trotzdem ein bisschen anders konfigurieren, dass diese Möglichkeit weiterhin besteht. Dann, genau, nach der Version 3.1 ist die Planung noch offen, Routing haben wir in internen Projekten umgesetzt, WMTS, haben wir in äh, Projekten umgesetzt. Auch Cesium und 3D könnte ein Thema werden, aber das ähm, wollen wir erstmal hinten ranstellen und erstmal diese zwei Meilensteine angehen. Jetzt schauen wir nochmal im Detail, was bringt diese 308er Version. Wir hatten gehört, Druck, der Druck wird überarbeitet, die Digitizer Version wird erhöht und wir haben zahlreiche Bugfixes. Hier ist mal der Link zu dem Changelog, wo man dann sieht, was alles so passiert ist. Und ähm, genau ein paar von den Neuerungen möchte ich jetzt schon mal vorstellen. Wir haben einen Wadeschleifenmodus im Druck eingebaut, so dass ich größere Druckaufträge einfach parallel abschicken kann und kriege dann eine Meldung, wenn die fertig sind. Der Druck wurde so umgestellt, dass nicht nur ein großes Bild angefordert wird. Das war bisher das Konzept, dass man ähm, bei hochqualitativen Druck eine ganz große Karte anfordert. Das haben wir so umgestellt, dass jetzt gekachelte, also quasi kleinere Kacheln angefragt werden und daraus dann dass die Druckausgabe ausgegeben wird. Dann ähm, genau kann man marker -Layer ausgeben, die im Druck dann ähm, so wie in der Karte ausgegeben werden. Das sind zum Beispiel dann die Marker, die im Routing gesetzt werden. Wir haben Feature-Labels, die gedruckt werden. Und ähm, das Styling bei dem Digitizer zum Beispiel, wenn ich da Linien, Polygone oder irgendwelche Styles dann bei der Erfassung habe, dann werden die auch mit in den Druck ausgegeben und ebenso auch Enklaven werden sauber gedruckt. Ähm, also es sind jetzt wirklich Details. Ne? Wenn man die map nicht kennt, dann ist das vielleicht auch gar nicht so interessant, aber genau der Druckrahmen, der behält seine eingestellte Größe. Wenn ich den nochmal aufmache, außer ich zoome aus der Ansicht und äh, dann ähm, wird er wieder in einer größeren Ansicht geöffnet. Der Druck ähm, braucht weniger Speicher, ist schneller als vorher. Ähm, wir hatten einen Fehler, dass bei WMSen die Gruppen verwenden, dass da die Legendenbilder mehrfach im Ausdruck ausgegeben wurden, was natürlich ärgerlich war, das ist jetzt auch gefixt worden. Wir haben, wenn wir sehr große Legendenbilder haben, haben wir es so gemacht, dass die jetzt skaliert werden, sodass die ähm, auf so eine DIN A4-Seite dann passen. Und ähm, es gab einen Bug, dass bei mehrzeiligen Fließtext, dass die Freifelder oder Legendentitelfelder, dass die nicht sehr... Ähm, ja genau, dass die Texte sehr weit auseinander standen und das ist jetzt auch gefixt. Dann genau die, die die Digitalisierung im Web-Bänder nutzen, die werden sich freuen. Wir haben einen neuen Branch 1.2 mit vielen Fixes und Neuerungen, der jetzt ähm, in der neuen Version herauskommen soll. Ähm, da hatte der André Oblivantsev ähm, sehr viel Energie reingesteckt. Das wurde noch weitergeführt von anderen Entwicklern und ähm, die haben dieses Element übernommen. Und ähm, aus der Projekterfahrung, die wir so haben bei der Ware ist das ein sehr, sehr spannendes ähm, Modul, was sehr viele gerne in ihren Projekten nutzen und darüber Daten erfassen. Da kann man PDFs hochladen und downloaden und kann da einen eigenen Pfad angeben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Objekte zu duplizieren und dabei ähm, die Definition der Kopierregeln, der Sachdaten anzugeben. Wir können ähm, beim Verschieben von einem Objekt automatisch den Speichern-Button ähm, anzeigen lassen, sodass man das Ganze direkt ähm, speichern kann. Das war bisher so, dass man so einen Dialog extra öffnen musste. Wir haben die Internationalisierung eingebaut, so dass der digital in mehreren Sprachen dann zur Verfügung steht. Und ähm, genau das Ganze muss jetzt noch, bevor der Release rauskommt, in der Dokumentation aufgeführt werden, so dass man da auch diese Sachen nachvollziehen kann. Dann ähm, gibt es den WMS Loader, der ist schon Lange ein Element vom Mapbender, da hat man die Möglichkeit, über die Infoabfrage zusätzliche Kartendienste zu laden. Das nutzt der, ähm, wird in Gütersloh bei Bebauungsplan online schon lange genutzt. Da gab es einen Bug, dass äh, das aus dem iframe nicht aufrufbar war. Das ist jetzt gefixt und das ist eine schöne Möglichkeit, dass man quasi über die Infoabfrage zusätzliche Kartendienste einbinden kann. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man über einen Link ähm, Themen aus der Anwendung aktiviert. Jedes Thema, jeder Layer hat eine ID, also einerseits eine WMS-ID, andererseits eine Layer-ID und die kann man im Aufruf übergeben und könnte darüber dann Themen aktivieren in der Anwendung ähm, und zum Beispiel alle Tankstellen oder alle Springbrunnen oder sowas anzeigen äh, und diesen Layer dann aktivieren. Dann ähm, haben wir hier die Möglichkeit, das ist jetzt nochmal so ein Blick ins Backend, da sieht man, wie in einer Anwendung zum Beispiel ich verschiedene Elemente aktivieren kann und die dann dazu sorgen, dass daraus die Anwendung aufgebaut wird. Und hier sehen wir, gibt es so einen Schlüssel, hier, da kann man jedes Element quasi nochmal zusätzlich mit einer Berechtigung versehen sodass dieses Element dann nur bestimmten Personen zur Verfügung steht. Und genau, da gab es einen Bug, dass das im Cache nicht richtig geregelt wurde und ähm, genau deshalb davon abhing, wer hat die Anwendung zuerst aufgemacht und äh, dann konnte es sein, dass die Person, die dann eigentlich die Anwendung nutzen sollte, dann doch nicht darauf zugreifen konnte, weil im Cache quasi die Berechtigung nicht sauber abgelegt war beziehungsweise die Elementkonfiguration nicht geladen wurde. Die Button-Interaktionen, also im MapBender, ähm, genau sieht man, welcher Button aktiv ist und ähm, da gab es einen, einen Fehler mit den Button-Interaktionen, dass der Zustand nicht richtig ähm, dargestellt wurde in Verbindung zu dem Element und das ist jetzt gefixt worden und es ist so, dass man beim Start von der Anwendung auch ähm, ein Element aktivieren kann. Zum Beispiel könnte ich sagen, die Infoabfrage ist beim Start direkt aktiv und die logische Konsequenz ist natürlich dann, dass der Button auch eigentlich aktiv sein sollte und das war auch bisher nicht der Fall. Das ist jetzt auch ähm, gefixt. Dann ist es so, dass es so scheint, als würde YAML immer beliebter. Also wir haben ja uns extra Mühe gegeben, dieses Backend entwickelt und jetzt geht der Trend zurück und die Leute wollen doch lieber YAML schreiben, um ihre Anwendung aufzubauen. Und da äh, genau gab es zum Beispiel hier so zwei Parameter, die da fehlten. Die sind jetzt hier auch ähm, nachgezogen worden. Dann haben wir ähm, ein Werkzeug, das ist recht neu. Damit kann man... Zu Koordinaten springen oder kann sich auch ähm, an einer bestimmten, also kann sich zentrieren lassen an einer bestimmten Stelle oder kann Karten, äh, Koordinaten aus der Karte abgreifen. Und da war es so, dass je nachdem, welche Zoom-Stufen man definiert hat, man total tief in die Karte gezoomt ist oder ähm, ja, auf jeden Fall das nicht konfigurieren konnte, welches Zoom-Level man wählt. Das haben wir jetzt eingebaut. Genau, dann gibt es noch diverse Layout-Bereinigungen, das Redlining wurde angepasst, da hat sich das Verhalten. War zum Teil nicht korrekt. Beim Search Router gab es einen Bug und genau, durch den neuen Kollegen, den Paolo, haben wir jetzt auch eine italienische Übersetzung, so dass der MapBender jetzt auch komplett auf Italienisch vorliegt. Dann gibt es einen neuen Befehl ab Konsole MapBender Config Check. Der checkt alles Mögliche, also meine ganzen MapBender Einstellungen, ob die korrekt sind und gibt mir das auf der Konsole dann entsprechend hier so auf. Ja, genau, wir sind kurz davor, der Beta-Release 1 liegt schon vor und in Kürze sollte da eine Beta-2-Version rauskommen, die auch gerne getestet werden kann. Also wer Lust hat, sich den mal anzuschauen, der kann den gerne herunterladen und da auch Feedback geben. Und ähm, genau, ansonsten wollen wir jetzt nach der Foskis uns im Herbst nochmal treffen und nach Bonn einladen. Wir haben ähm, dieses Jahr von der OSGEO eine finanzielle Unterstützung auch bekommen. Jedes Projekt der OSGEO ähm, ja, ist mit 2000 Dollar ähm, ausgestattet worden und die wollen wir gerne mit den Anwendern sinnvoll in so einem Anwendertreffen ausgeben. Und da wollen wir alle nach Bonn einladen und einen Tag ähm, ja, an MapBender arbeiten. Und da wäre die Frage vielleicht in die Runde, die die MapBender nutzen, wer hätte da Interesse zu so einem Treffen zu kommen? Wir haben das ja schon mal in Bonn auch gemacht, vielleicht kurz Mhm, ja, es sind genau einige hier auch im Raum, die da Interesse hätten. Ja, dann haben wir die API mit Org. Da auch nochmal die Frage, hat da schon mal jemand reingeguckt? Das ist eigentlich die API-Dokumentation. Ähm, da wird gerade die Diskussion geführt, ob wir diese abschaffen, weil äh, die nicht benutzt wird und da auch der Aufwand zu groß wäre, die ähm, mit der neueren PHP-Version zu bauen. Ja, soweit. Die Reise zu den Zuständen, was gerade im MapBender los ist. Ähm, genau, jetzt folgt nach diesem Treffen ein Anwendertreffen. Wer da Lust hat, noch dabei zu sein und nochmal Erfahrungen auszutauschen mit dem, was, ja, was im MapBender gerade los ist, kann gerne noch hierbleiben. Um 18 Uhr wollen wir dann aber aufhören, weil da beginnt das FOSKIS e.V. Anwendertreffen. Von daher wird es. Nein, das Foskis ev vereinstreffen Vereinsmitgliederversammlung. Und deshalb wird es ein kurzes Anwendertreffen jetzt vom Möppener. Gut.